La journée franco-allemande, c'est d'abord une date symbolique puisque c'est l'anniversaire de la signature du traité de l'Elysée en 1963. Ce traité consacre une relation particulière entre la France et l'Allemagne et c'est devenu, depuis 2003, à l'initiative de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder, l'occasion d'une journée particulière où on célèbre l'amitié entre nos deux pays. Für uns im deutsch-französischen Jugendwerk ist der 22. Januar Jahr für Jahr ein Festtag. Denn die Geburtsurkunde des DJW war der Elysee vertrag Vor drei Jahren wurde dieser mit dem Vertrag von Aachen bekräftigt. Neun Millionen junge Menschen konnten sich seit 1963 in deutsch-französischen Jugendbegegnungen kennenlernen und austauschen. Einer davon war auch ich und darum Danke Elise, danke Aachen.